Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 9589 Informationsfreiheit darf nicht an der Universitätstür halten machen. Gibt es irgendetwas, Herr Kollege? Nein, gut ich auf den Aufruf. Ja, aber der kommt schon noch. Der kommt. Sie können sich Zeit lassen. Ich rufe Sie dann auf, dann können Sie uns Rednerpult Halt. Also. Vorher sage ich noch mal dem Plenum, worum es sich handelt und wozu Sie sprechen möchten. Informationsfreiheit darf nicht an der Universitätstür Halt machen. Landesregierung muss endlich für Transparenz sorgen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Dr. Paul das Wort. Bitte. Vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Ich dachte mir, der Tag wird lang und man kann das durch Laufwege auch verkürzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier und zu Hause. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Aber diese Freiheit entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das will ich zu Beginn ausdrücklich unterstreichen. Denn das bedeutet nicht, dass die Informationsfreiheit, die im selben Artikel des Grundgesetzes garantiert wird, ausgehebelt werden darf. Und das wollen wir hier debattieren mit unserem Antrag, der sich auf die bestehende Landesgesetzgebung bezieht. Anstoß, war die jüngst zurückliegende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster zur Frage der Veröffentlichung des Kooperationsvertrages zwischen der Bayer AG und der Universität zu Köln und darüber hinaus auch noch ein Passus aus unserem 2012er-Wahlprogramm. Wir Piraten sind der Auffassung, dass die Forschungsfreiheit an den Hochschulen gefährdet ist, wenn private Auftraggeber gezielt ein bestimmtes Forschungsergebnis verfolgen können. Dadurch wird eine ergebnisorientierte Forschung unter dem Deckmantel von Neutralität und Sachlichkeit später als öffentliches universitäres Forschungsergebnis präsentiert. Wir fordern daher eine deutliche Nennung der privaten Förderer und Kooperationspartner. Durch Verträge gehen die Rechte an den Forschungsergebnissen oftmals vollständig an den privaten Auftraggeberpartner über. Dadurch werden Patente in der privaten Wirtschaft geschaffen, die durch öffentliche Gelder mitfinanziert sind, was zunächst mal okay ist. Aber wenn die Patente dann irgendwann in Asien oder in den USA auftauchen und unsere Gesellschaft nichts davon hat, dann ist das nicht so schön. Bei Beteiligung von öffentlichen Geldern sind unserer Meinung nach alle Forschungsergebnisse öffentlich zu machen. Was ist aktuell in NRW der Fall? Das Informationsfreiheitsgesetz blendet aktuell den Forschungsbereich aus, und versieht alles, was mit Transparenz zu tun haben sollte, mit einem Freibrief für Partikularinteressen von Unternehmen. Auch die marginalen Veränderungen im sogenannten Hochschulzukunftsgesetz zur Veröffentlichung von Drittmittelprojekten und Forschungskooperationen sind gemessen am gesamtgesellschaftlichen Transparenzanspruch unzureichend. Diese Landesregierung spricht viel von Verantwortung, kippt aber dann vor Lobbyinteressen um. So sah der Referentenentwurf der Landesregierung zum Hochschulzukunftsgesetz zunächst vor, dass die Hochschulen zur Veröffentlichung von Drittmittelprojekten und Forschungskooperationen verpflichtet werden. Der Aufschrei von Lobbyverbänden war riesengroß, und der Untergang des Abendlandes wurde herbeibeschworen. Schwuppdiwupp wurde dieser Passus wieder geändert. Wir sehen es ähnlich wie der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, der Folgendes zur Veröffentlichung von Kooperationen sagte. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, zitiere ich Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen gewinnen an Bedeutung. Um einer übermäßigen Einflussnahme auf das Handeln einer Hochschule entgegenzuwirken und größere Transparenz sicherzustellen, käme die Einführung einer Veröffentlichungspflicht für Kooperationsverträge in Betracht. Dem Interesse an größerer Transparenz hinsichtlich der Kooperationen von Hochschulen und Unternehmen könnte jedoch durch eine inhaltlich beschränkte Offenlegungspflicht begegnet werden. Eine Veröffentlichung der Fördersumme sowie der Laufzeit einer Kooperation dürfte grundsätzlich mit den Grundrechtspositionen der Beteiligten zu vereinbaren sein. Letztlich stellt sich auch die Frage, ob und wie einer zunehmenden Einflussnahme von Unternehmen auf Hochschulen entgegengewirkt werden sollte. Eine Veröffentlichungspflicht, die sich auch auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erstreckt, wäre ein Eingriff in Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes. Ein solcher Eingriff ist als Eingriff in die Berufsausübung zu werten und wäre gerechtfertigt, wenn das zugrunde liegende Gesetz durch hinreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt ist und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Im Ergebnis dürfte eine auf einzelne Vertragsdetails beschränkte Veröffentlichungspflicht mit der Berufsfreiheit vereinbar sein. Das ist ein Abwägungsproblem. Es besteht auf der einen Seite ein öffentliches Interesse daran, was an den Hochschulen, die ja gesellschaftliche Einrichtungen sind, passiert. Und auf der anderen Seite gibt es auch privatwirtschaftliche Interessen von Unternehmen. Man kann entsprechend dem Passus, der in der Antwort auf die Regierungserklärung von Handelhohe Kraft im Januar, den wir da genannt haben, von Datensparsamkeit und Datenvorsicht auf der einen Seite sprechen, also so viel Daten wie möglich, um die Öffentlichkeit genügend zu informieren und so wenig Daten wie nötig, um etwaige Betriebsgeheimnisse usw. So zu wahren. In NRW ist, dies, ist diesbezüglich leider nicht so viel passiert, eigentlich gar nichts, und wir fordern daher die Landesregierung auf, die nötigen Änderungen im Informationsfreiheitsgesetz und im Hochschulzukunftsgesetz vorzunehmen, um die Einflussnahme auf die Freiheit der Forschung und Lehre der zu begegnen und auch die notwendige Transparenz herzustellen, dass dies dem Wissenschaftsstandort NRW nicht schadet. Vielen Dank. Wir freuen uns auf konstruktive Diskussionen im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Paul. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bell das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Als wir vor einem Jahr das Hochschulzukunftsgesetz in diesem Haus sehr kontrovers miteinander diskutiert haben, war einer der Punkte die Regelung im Gesetz, die jetzt von Ihnen in Ihrem Antrag erneut aufgenommen worden ist. Ich bin jemand, der, wenn Abweckungsprozesse stattfinden, und ein Kompromiss gefunden wurde, das durchaus auch für eine Qualität hält. Weil in Diskursen geht es darum, unterschiedliche Interessen miteinander auszuloten, zu Ergebnissen zu kommen, die dann auch tragfähig sind und die dann auch eine Akzeptanz haben für das, was wir in diesem Hohen Hause haben. Und insoweit, lieber Joachim Paul, plädiere ich dafür, das, was wir da im Gesetz gemacht haben, auch als positiven, guten Kompromiss zu bewerten und nicht als Angriff auf die Verfassung dieses Landes. Ich bin, als ich Ihren Antrag gelesen habe, über einen Satz gestolpert, der mich schlichtweg fassungslos gemacht hat. Und deswegen will ich ihn hier auch vortragen mit Erlaubnis des Präsidenten. Sie beziehen sich auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster und tragen vor, in der mündlichen Verhandlung verwies der Senat des Oberverwaltungsgerichtes auf die Regelungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, und entzog sich einer politischen Bewertung der Gesetzgebung. Lieber Herr Dr. Paul, sehr geehrte Fraktion der Piraten, Artikel 3 der Landesverfassung, der auch sie verpflichtet sind, sieht in Artikel 3 Absatz 3 vor, dass die Rechtsprechung durch unabhängige Richter ausgeübt wird und bezieht sich damit unmittelbar auf Paragraf 92 und 97 des Grundgesetzes. Und mit Erlaubnis des Präsidenten will ich aus dem Kommentar zum Grundgesetz von Schulze-Fielitz zitieren. Artikel 97 Grundgesetz gewährleistet mit der Unabhängigkeit der Richter einen, wenn nicht den zentralen Baustein in der Architektur des Rechtsstaates. Es gibt keinen Rechtsstaat ohne eine rechtsprechende Gewalt durch unbeteiligte Dritte als Richter. Und es gibt keine rechtsstaatliche Justiz ohne die Unabhängigkeit dieser Richter von Einflussnahmen Dritter auf die Streitentscheidung. Bei gleichzeitiger Bindung nur an das Gesetz, nur an das Gesetz, Herr Dr. Pauls. Insofern ist die richterliche Unabhängigkeit Ausdruck der Gewaltenteilung und zentrales Charakteristikum richterlicher Tätigkeit. Artikel 97 Grundgesetz richtet sich gegen alle Versuche der Staatsgewalten, insbesondere Exekutive und Parlament, direkt oder indirekt auf die Entscheidung konkreter Fälle Einfluss zu nehmen oder eine solche Einflussnahme zu ermöglichen. Das ist der Grundpfeiler unserer Verfassung. Und Ihre Lesart, dass die Richter sich einer politischen Bewertung der Gesetzgebung faktisch nicht gestellt hätten, ist eine Aufforderung zum Bruch dieser Gewaltenteilung, die eminent die Verfasstheit dieses Landes ausmacht. Ich bitte wirklich darum, weil ich sage mal, selbst als die Linken hier im Parlament waren, habe ich so einen Satz in Vorlagen der Linken nicht gelesen, bei der Erstellung, weil ich gerade Ihnen, Herr Dr. Pauls, nicht unterstelle, dass Sie sich nicht auf die Verfassung sich hier verpflichtet fühlen, bei der Erstellung Ihrer Vorlagen mehr Sorgfaltspflicht walten zu lassen, damit wir nicht über diese grundsätzlichen Fragen hier im Parlament miteinander debattieren müssen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die CDU-Fraktion erteile Herr ich Herrn Kollegen Hegemann das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Paulmann kann ja, wenn man sich mit dem Antrag beschäftigt, sagen, der hat durchaus akzeptable Züge, mehr Transparenz, auch im Wissenschaftsbereich. Ist okay, also Sie fordern die Transparenz, die uns Ihr Kollege Vizepräsident immer verwehrt hat. Aber okay, das ist dann eine andere Geschichte, also ich sage mal, wenn Transparenz gilt, die natürlich für alle. Ich kann aber nicht glauben, dass Sie den Antrag selbst gelesen haben, Dr. Paul. Das glaube ich deshalb nicht, weil er ein Novum in der Landtagsgeschichte, glaube ich, darstellt. Ich gehöre etwas länger schon im Landtag an, muss auch nicht Vorteil sein. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass ein Schriftstück mit einer Landtagsdrucksache auf zwei Seiten zehn Rechtschreibfehler hat. Also so, hätte das ausgesehen, wenn mein Lehrer das zu bewerten hätte, mit roten Strichen hier. Das ist der Antrag der Piraten. Sollten Sie vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, wäre vielleicht gar nicht schlecht, da mal dran zu arbeiten. Das Zweite ist, äh, wen wollen Sie denn jetzt damit beschäftigen? Das ist ein rein wissenschaftliches Thema. Sie haben auch aus dem Blickwinkel des Wissenschaftspolitikers hier gesprochen. Insofern müsste mein Kollege Stefan Berger hier auch für sich reden aber Sie beantragen ausdrücklich die Überweisung in den Innenausschuss. Das müssen Sie mir mal erklären, denn der Innenausschuss hat mit der Thematik überhaupt nichts zu tun. Der Ältestenrat in seiner Klugheit ist Ihnen gefolgt, trifft kluge Entscheidungen, aber sachlich nachzuvollziehen ist dies überhaupt nicht. Der dritte Punkt, und damit komme ich schon zum letzten Punkt. Sie haben einen Forderungskatalog der offensichtlich mit heißer Nadel gestrickt worden ist, so wird in der Ziffer Römisch 3 Absatz 2 gefordert, das bestehende Informationsfreiheitsgesetz zu ändern, dass die Informationsfreiheit auch im Wissenschaftsbereich gilt. Bereits, bereits der nächste, die, Beschluss, oder die nächste Beschlussziffer, nämlich Römisch 33 wird die Landesregierung aufgefordert, gleichzeitig auch ein Transparenzgesetz vorzulegen, was das Informationsfreiheitsgesetz, was durch das Informationsfreiheitsgesetz dann allerdings abzulösen ist. Also ich habe nichts dagegen, wenn Sie in irgendeiner Form die Landesregierung in Schwierigkeiten bringen wollen. Ich, ich gestehe Ihnen sogar, ich habe sogar Spaß dran Aber was sollen die denn jetzt machen? Das weiß doch kein Mensch. Wenn wir diesem Antrag zustimmen irgendwann, dann weiß kein Mensch, was gemacht werden soll. Soll das Informationsfreiheitsgesetz geändert werden oder? soll das Transparenzgesetz geändert werden. Sie sagen, das eine soll, soll durch das andere ersetzt werden, fordern aber, dass beides geändert wird. Ja, das ist, das ist Ihre Formulierung. Deshalb kann man Ihnen nicht verweigern, das tun wir natürlich auch nicht, den Antrag zu überweisen, ja, zur Not auch in den Innenausschuss. Aber ich glaube, den werden Sie nicht lebend wiedersehen. Vielen Dank, Herr Kollege Herr Hegemann, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Dr. Seidel das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch einmal die Faktenlage schildern. Wir haben am 11. September 2014 nach einer sehr intensiven De Debatte, wir wissen das alle, mit Hochschulvertretern, aber auch der Wirtschaft, den Unternehmen, das Thema Drittmitteltransparenz ins Hochschulgesetz aufgenommen und vom Parlament verabschiedet. Das ist jetzt kein ganzes Jahr her. Und um es ganz deutlich zu sagen, dabei haben wir versucht, die Hardliner-Position auf beiden Seiten in eine vernünftige Balance zu bringen, auf vollständige Alleinverantwortung und Interpretationshoheit auf der einen Seite oder bedingungslose Offenlegung von Forschungskooperationen auf der anderen Seite. Und wer nicht sehen will, dass wir uns hier in einem Spannungsfeld befinden, nämlich zwischen dem legitimen gesellschaftlichen Anspruch auf Transparenz und dem ebenfalls berechtigten Interesse auch der Unternehmen nach Wahrung ihres geistigen Eigentums, der hat den Anschluss an eine gesellschaftspolitische Diskussion verpasst, die ja im vergangenen Jahr außerordentlich auch differenziert geführt worden ist. Das Ergebnis im HZG heißt in jedem Fall mehr Transparenz. Künftig muss auch über abgeschlossene Forschungsvorhaben, die mit Drittmitteln finanziert wurden, regelmäßig und öffentlich informiert werden. Die Rechte Dritter bleiben aber entsprechend dem Informationsfreiheitsgesetz gewahrt. Und vor diesem Hintergrund hat ja jetzt auch das Oberverwaltungsgericht NRW seine Entscheidung in Sachen Forschungsvereinbarung zwischen der Uni Köln und der Bayer Pharma AG getroffen. Hier heißt es, ich zitiere, der Gesetzgeber habe bei der Ausgestaltung der Informationsfreiheit, gerade auch im Verhältnis zur Wissenschaftsfreiheit, einen sehr weiten Gestaltungsspielraum, diesen habe er verfassungskonform ausgefüllt. An der Verfassungsmäßigkeit des § 2 Absatz 3 Informationsfreiheitsgesetz bestünden keine Bedenken." Zitat Ende. Ich frage mich also, Herr Dr. Paul, was ist Ihre Intention? Wollen Sie die gerade abgeschlossene Debatte über den Transparenzparagrafen im HZG neu entfachen? Wir kennen die Diskussion alle. Wollen Sie sich einseitig auf die Seite der Drittmittelgegner schlagen? Und, oder wollen Sie möglicherweise auch wichtige, aus unserer Sicht wichtige Kooperationen in der Drittmittelforschung gefährden, was Sie ja damit auch tun würden? Ihr Antrag erscheint mir aber eher ein schlecht gelungener, populistischer Versuch zu sein, sich das Thema Transparenz auf die Piratenfahnen zu schreiben, denn mit einer vernünftigen Abwägung des Interessensausgleiches hat er nichts gemein. Die Hochschulleitungen und die Wirtschaft, die anfangs gegen den neuen Paragraphen 71a im Hochschulgesetz Sturm gelaufen sind, haben sich doch inzwischen mit dem Thema Transparenz bei der Drittmittelforschung arrangiert, auch deshalb, weil wir eine vernünftige Lösung gefunden haben. So heißt es in einer Stellungnahme der Landesvereinigung der Unternehmensverbände vom 2. Mai 2014, ich zitiere Teile daraus, die enge Kooperation der Hochschulen mit externen Partnern, insbesondere aus der Wirtschaft, ist für eine hochwertige Hochschullandschaft essentiell. Umso wichtiger ist es, diese Kooperation nicht durch zusätzliche Hürden zu erschweren und damit aufs Spiel zu setzen. Bei Regelungen zur Transparenz solcher Kooperationen ist daher zu beachten, dass Forschungsvorhaben häufig sehr sensible Bereiche betreffen und eng auch mit Betriebsgeheimnissen verbunden sind. Innovationsvorsprünge, die so erreicht werden, müssen geschützt werden. Wer mit Forschungsinvestitionen innovative Produkte und Prozesse entwickelt, darf nicht in Gefahr laufen, dass Wettbewerber diese Innovationen durch Veröffentlichungen einfach abgreifen. Mit dem Regierungsentwurf, heißt es am Schluss, ist hierzu eine sachgerechte Regelung gefunden, die zu begrüßen ist. Zitat Ende. Und ich finde, auch diese Betrachtungsweise darf man nicht einfach ausblenden, Herr Paul. Bei allem Verständnis für ein höchstmögliches Maß an Transparenz und auch Information. Das aktuelle Hochschulgesetz bringt aus unserer Sicht beide Interessenlagen miteinander in Einklang. Aber ich finde, wir sollten die jetzt gefundene Transparenzregelung vielleicht nach einem angemessenen Zeitraum auch noch einmal evaluieren und nachprüfen, ob sie die gewünschte Wirkung entfaltet. Und wir könnten im Ausschuss über die konkreten Ergebnisse dann gemeinsam beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Es liegt, wenn Sie noch einen Moment hierbleiben, es liegt eine Kurzintervention von Herrn Dr. Paul vor. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Frau Seidel, ich freue fand es bemerkenswert und schön, dass Sie auch nochmal herausgestellt haben, dass es bei uns tatsächlich um eine Abwägung geht. Ich bin 88 bis 93 erst als Junior und dann als Senior Researcher in zwei EU-geförderten Forschungsprojekten unterwegs gewesen. Da waren renommierte Universitäten dabei, in einem Projekt 13 Partner von Porto bis Glasgow rauf und im Übrigen auch Messerschmidt, Bölko-Blohm und die Daimler-Benz-AG. Und es wurden in diesem Projekt sensible Daten bearbeitet. Für einen Datensatz war ich sogar selber verantwortlich, es handelt sich um anonymisierte Daten von Krebspatienten. Das ist problemlos möglich und die EU veröffentlicht vor dem Start dieses Forschungsprogramms das Budget, die ganzen Partner und den Gegenstand. Es ging um den Test von KI-Algorithmen. Daimler-Benz, also es gibt ja immer diese Angst, dass die Unternehmen da nicht mehr mitmachen würden, dass wir Innovation behindert würden, behindern würden hat ein Confidential-Anspruch auf Ihren Datensatz erhoben, den haben die uns gegeben, haben nicht gesagt, was es ist. Also mit sowas kann man arbeiten und die EU muss das sogar tun. Und ich finde, die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und die Unternehmen, die miteinander kooperieren, sollten das auch tun. Und zwar vorher. Bei der EU gibt es eine Bestimmung, die halt sagt, das sind begrenzte Fördermittel und die anderen Bewerber, die bei den Fördermitteln leer ausgegangen sind, müssen ja wissen können, was die anderen machen. Das, finde ich, gehört zu einer offenen Wissensgesellschaft. Und auf der anderen Seite fände ich es viel wichtiger, wenn man was gegen Wirtschaftsspionage tun würde. Das nur dazu, meine zwei Punkte. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Paul, auch, dass Sie diese Intervention angemeldet haben. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, weil wir haben im Grunde genommen diese Abwägung zwischen Transparenz und öffentlichem Interesse sehr, sehr intensiv mit allen Beteiligten in verschiedenen Anhörungen hier im Landtag, aber auch an den Hochschulen selber geführt. Und wir sind Schritt für Schritt durchgegangen, was sind eigentlich die Ängste auf beiden Seiten? Und es ist klar, dass es einen legitimen Anspruch auf Transparenz geben muss, der wird aber aus unserer Sicht durch die jetzige Gesetzeslage auch umgesetzt, indem immer auch im Anschluss informiert werden muss. Das heißt, wir können von der RWTH Aachen auch im Anschluss wissen, was ist da in den vergangenen Jahren geforscht worden, mit wem ist geforscht worden, weil ja auch der Name, und über was ist geforscht worden, weil auch das Thema angesetzt werden muss. Das heißt, wir haben eigentlich eine Transparenzpflicht von dieser Seite jetzt auch nachträglich geschaffen. Und äh, es ist nur nicht so, dass im Vorhinein schon sozusagen alles offengelegt werden muss, wo eben die Ängste auch bestanden hat oder die Vermutung, da kann was in die Öffentlichkeit kommen und es kann dann natürlich auch sein, dass die Unternehmen keine Lust mehr haben, mit den Hochschulen zu kooperieren, wenn ihnen klar wird, da könnte was an den Konkurrenten gehen und tatsächlich Wettbewerbsgeheimnisse in der Welt sein. Das hat man uns sehr, sehr deutlich gesagt. Wir haben das abgewogen und wir haben auch im Sinne des Hochschulgesetzes, das wir ja verabschieden wollten, gemeinsam einen guten Kompromiss aus meiner Sicht gefunden. Soweit. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also wenn wir von Wirtschaftsspionage bekämpfen und Abwägung, dann muss ich sagen, ist das alles irgendwie interessant, in Teilen auch zutreffend. zumindest was die Wirtschaftsspionage angeht. Nur in dem Antrag steht davon nichts. Der Antrag macht einmal deutlich, was auch schon in den Beratungen zum Hochschul, sogenannten Hochschulzukunftsgesetz irgendwie deutlich wurde, dass eben auch Ihnen die Kooperation zwischen Hochschulen und Wissenschaft und, und also Hochschulen Wirt, Wissenschaft und Wirtschaft eher ein Dorn im Auge ist und Sie auch alles tun, um eben Wirtschaft von den Hochschulen fernzuhalten. Und jetzt ist natürlich das aktuelle Urteil über die Offenlegung des Forschungsabkommens, da ein willkommener Anlass diese Debatte erneut aufmachen. Meine Damen und Herren, die Piraten verfolgen damit auch dieselbe Idee, die auch in dem ursprünglichen Entwurf zu dieser Hochschulgesetznovelle seinerzeit auch schon deutlich wurde. Und zwar beziehen sie sich ja auch ausdrücklich auf diese ursprüngliche rot-grüne Formulierung zu den Veröffentlichungspflichten bei Drittmittelkooperationen. Und da sind die Kollegin Seidel, hat es ebenso wie der Kollege Bell schon angesprochen, seitens der Unternehmen und zwar sowohl der Arbeitgeber, Unternehmer als auch der Beschäftigten und der Arbeitnehmer, vertreten eben durch die äh, Kammern, beziehungsweise Verbände und Gewerkschaften sind zu Recht auch darauf hingewiesen worden, dass das eben auch eine Gefährdung von Innovationskraft und Arbeitsplätzen auch in unserem Land bedeutet. Und bei der Anhörung ist ebenfalls sehr deutlich unterstrichen worden, dass eine solche Veröffentlichungspflicht, wie sie ursprünglich in der Formulierung vorlag, eben 86 Prozent der Unternehmen von Forschungskooperationen abhalten würde, 86 Prozent, und bei der Anhörung müssen offensichtlich Sie äh, besonders die Ohren gespitzt haben und die Veröffentlichungspflicht als das in der Tat taugliche Instrument erkannt haben, Drittmittelkooperationen letztlich auch zu unterbinden. Was mich dann wirklich interessiert, war dann die Auflistung, in welchen Bereichen Ihre Veröffentlichungspflichten nicht hineingreifen dürfen. In die Forschungsfreiheit, in Persönlichkeitsrechte und in Betriebsgeheimnisse. Dass aber nun mal von der von Ihnen geforderte allgemeine Veröffentlichungspflicht, dass das fundamental dem widerspricht, ist doch offensichtlich, denn ohne diese Bereiche betreffende Angaben lässt sich doch das Informationsbedürfnis, das Sie beschreiben, doch gar nicht stillen. Und weshalb würde auch kein Unternehmen das Risiko eingehen, dem Mitbewerber das eigene Forschungsinteresse auf dem Präsenzteller zu präsentieren. Das hat die Kollegin Seidel doch auch aus der Anhörung sehr äh, zutreffend auch hier äh, dargestellt. Das ist doch sehr glaubwürdig auch berichtet worden. Der gesamte Antrag der Piraten zeugt übrigens von dem gleichen Misstrauen gegenüber autonomen Hochschulen und Kooperationen mit der Wirtschaft, was wir auch an vielen anderen Stellen hier im Gesetzgebungsverfahren äh, gesehen haben. Letztlich unterstellen Sie der Industrie, äh, wie zum Beispiel in diesem Falle Bayer, dass dort die Infrastruktur der Hochschulen für Unternehmensgewinne missbraucht wird. Der Chemie- und Pharma-Riese eignet sich dafür ja auch hervorragend für das linkspiratige Feindbild der bösen Großindustrie. So heißt es dann in dem Antrag ja auch verschwörerisch, dass sich die Landesregierung den Interessen der Wirtschaftsvertreter gebeugt habe. Gegen diese Verschleierungstaktik des Kapitals hilft natürlich nur die Allzweckwaffe Nummer eins der Piraten die Transparenz. Meine Damen und Herren, dass die Hochschulen und die Allgemeinheit von diesen Forschungsgeldern und Forschungskooperationen auch profitieren, das fällt hier komplett unter den Tisch. Und ich sage Ihnen nun auch noch einmal, wer die wahren Verlierer Ihres Antrages sein würden, wenn das denn hier so beschlossen würde. Nicht die Großindustrie, die Ihnen ja so ein Dorn im Auge ist. Die kann in andere Bundesländer oder sogar in andere Staaten ausweichen oder gegebenenfalls auch in ihren eigenen Forschungsabteilungen äh, diese Forschung selber betreiben. Nein, es würde vor allen Dingen die mittelständische Wirtschaft in unserem Land treffen, die eben regional verwurzelt und verbunden sind und nicht die Möglichkeit zu haben, einfach Standorte äh, zu verlagern und hier ausweichen und sich selber Alternativen zu eröffnen. Meine Damen und Herren, ich wäre dankbar, wenn wir im weiteren Beratungsverfahren auch bei den Piraten hier noch die Erkenntnis wecken könnten, dass es keine so gute Idee ist, dem Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen mit ihren Vorstellungen hier äh, tatsächlich zu schaden. Zu dem Verständnis der Rechtsstaatlichkeit und dem Grundprinzip der Gewaltenteilung hat der Kollege Bell mit dem ich ja ansonsten nicht unbedingt immer einer Meinung bin, vieles sehr Zutreffende angemerkt. Auch hier lässt der Antrag der Piraten tief blicken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Transparenz an den Hochschulen ist wichtig, weil die Hochschulen werden überwiegend öffentlich finanziert und sie leisten wirklich herausragende Arbeit auch für unsere Gesellschaft. Viele der großen Lösungen für die Frage des Klimawandels, für die älter werdende Gesellschaft, für Mobilität werden an den Hochschulen erdacht und dort entwickelt. und deswegen ist es wichtig, dass dort auch Transparenz herrscht. Und deswegen hatten wir beim Hochschulzukunftsgesetz eine wirklich breite Debatte darüber, wie wir diese Transparenz sicherstellen können. Und wir haben eine sehr sinnvolle Lösung gefunden, die genau den richtigen Schritt in Richtung Transparenz geht. Sie sagt nämlich, dass die Rektorate die Öffentlichkeit in geeigneter Weise informieren. Und Frau Freimuth, das war im ersten Referentenentwurf schon so. Wir haben es nur da so formuliert, dass auf das Informationsfreiheitsgesetz verwiesen wurde, in dem das im Grunde genommen auch schon enthalten ist. Im zweiten Entwurf haben wir es explizit in das Hochschulgesetz hineingenommen. Also in beiden Gesetzentwürfen sind wir uns da in der Linie komplett treu geblieben. Dieses Gesetz ist jetzt seit dem 1.10.2014, also seit knapp einem Jahr in Kraft. Und jetzt gab es ein Gerichtsurteil, auf das sich die Piraten ja beziehen. Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt noch einmal bekräftigt, dass Informationsfreiheit eben auch die Wissenschaftsfreiheit beachten muss. Und wir fühlen uns in unserem Gesetz da sehr deutlich bestätigt, dass wir da genau die richtige Abwägung getroffen haben und in die richtige Richtung gehen. Frau Ministerin, wünsche Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bayer zu lassen? Immer gerne. Ja, vielen Dank Frau Ministerin, das, äh, Sie haben eben das Informationsfreiheits den Hinweis auf das Informationsfreiheitsgesetz im ersten Entwurf oder im Referentenentwurf gesprochen und es ist natürlich klar, dass eine gewisse Reihenfolge äh, bei, äh, also wir wollen das Transparenzgesetz, aber natürlich ist uns klar, dass das Informationsfreiheitsgesetz äh, das Gesetz ist, was sozusagen in, in schneller Weise äh, Lösungen schaffen kann, gut, dass darauf verwiesen wurde. Und äh, Sie sagten, dass jetzt halt nur noch drinsteht, in geeigneter Weise äh, informieren, was ja ein sehr schwacher äh, Begriff ist. Kollege, Sie müssen jetzt die Frage stellen. Genau, ich stelle jetzt die Frage. Gehen Sie, äh, würden Sie davon ausgehen, dass, äh, dass äh, wenn der alte Satz drin gestanden wäre, mit dem Hinweis auf das Informationsfreiheitsgesetz, dass dann nicht äh, die, äh, das Urteil hätte anders ausfallen können, weil man dann ja auf das Informationsfreiheitsgesetz, worauf sich ja, die Klage bezogen hat, explizit drin gestanden hätte. Bitte Das ist jetzt etwas schwierig, die Frage zu verstehen, die Sie gestellt haben. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie, dass ich bewerte, wie ein Gericht entschieden hätte, wenn die Gesetze anders wären. Das tue ich nicht. Ich akzeptiere die Gewaltenteilung dann äh, und äh, würde mich an solchen Spekulationen glaube ich lieber nicht beteiligen. Ich würde Ihnen aber gerne noch einen Hinweis geben, weil ich habe mich etwas gewundert über äh, einen Hinweis in ihrem Antrag. Sie sagen nämlich oder sie beziehen sich direkt auf ihre ersten Seite auf den Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten für die Jahre 2011 und 2012. Vielleicht können wir ja in den Beratungen im Ausschuss mal darüber reden, was sich zwischen 2012 und 2015 verändert hat. Ich finde, das Gesetz, was wir auf den Weg gebracht haben, ist eine wichtige Veränderung. Und darüber lohnt es sich immer wieder, auch im Ausschuss zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache.